Mein Name ist Benno Knopf und ich leite ein Team für Process Transfer und Product Engineering. Ich suche Mitarbeiter mit dem Studium der Biotechnologie, des Bioingenieurwesens oder der Bioverfahrenstechnik. Böring-Lingenheim hat weltweit ca. 48.000 Mitarbeiter, wovon hier am Standort Biberach, wo der Hauptteil der biopharmazeutischen Produktion stattfindet, ca. 4.500 Mitarbeiter sind. Die Tätigkeit eines Mitarbeiters in meinem Team ist der Transfer von ähm, biotechnischen Produkten von unserer eigenen Entwicklungsabteilung oder von Kunden direkt in die großtechnische Produktionsanlage. Für den Bewerber wäre es wichtig, die englische Sprache zu beherrschen, weil es sehr viele Meetings in Englisch gibt. Fachlichen Fähigkeiten sind äh, im Schwerpunkt Upstream, also in der Fermentationstechnologie, oder im Schwerpunkt auch Downstream. Das sind äh, Chromatographietechniken äh, techniken oder äh, Tangentialstromfiltrationstechniken. Der Mitarbeiter sollte Erfahrung zwei bis drei Jahre im großtechnischen, pharmazeutischen, biotechnischen Bereich mitbringen. Das äh, Unternehmen Böhring-Engelheim investiert sehr viel in den Bereich Forschung, Innovation, Mitarbeiterentwicklung, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Wenn Sie Interesse haben, Mitglied dieses Teams zu werden, dann bieten wir Ihnen eine herausfordernde, zukunftsorientierte Tätigkeit mit der Möglichkeit zur internen Weiterentwicklung.